Da kommt das sehr schöne Sound Ehrlich Und genau auch morgen? Ja yeah. Ja, yeah, nice, komm geht doppelt Hey und herzlich willkommen zur vierten Folge von Minecraft Live Hallo Yo Hey, schau, schlag mal ein bisschen In die Kamera <lacht> ja. Nice. Also, wir sind gerade, gerade dabei, Enderperlen zu suchen, damit wir unsere terra werkzeuge herstellen können. Und die terra schwerter haben wir gerade, wie ihr gesehen habt. Jup. Und der Strahl verbraucht Mana. Und wir haben einen Mana-Behälter mit uns. Und. Und dann, wenn wir geholfen, dann das Mana Tablet macht das natürlich. Mhm. Und da unten sieht man natürlich auch nochmal den Mana Balken. Den blauen Strich. Mm. Jetzt da wieder gerade Dark geworden ist, wo keine Ender Manner spawnen, wollten wir eigentlich wieder zurückgehen. Und, hey, was ist denn das davon? Das ist ein schwarzes Ding. Schauen wir mal hin. Ist das nicht so Ding Dungeon? Schauen wir mal hin. Ich habe es noch gar aber nicht Ich Ich nicht Jo. <lacht> nice. So mit slash home home kommen wir zurück, gell? Ja. Man darf natürlich an Home setten. Und bei Home habe ich Home genannt. Mhm. Und dann die ist man dann direkt im Home. Jetzt können wir mal einloggen. Kurz einloggen, dann kann man mal kurz sagen was man alles schon. Ja, man bin, bin merkt gerade, dass alle unsere Kisten voll sind. Ja. Stimmt. Ich mache mal kurz wegen einem Video damit man nicht lang da weh einmal in einer Kiste oh, alles eine. Ah, das da und wir haben dann noch so ein Herz gekriegt mit dem kann man später Herzcontainer herstellen das ist ziemlich fresh, aber das zeigen wir später nicht So, so wir haben unsere Kartoffelfahren. Wir ja, haben um einmal abgrüßen, weil die Polizei gekommen ist und gesagt hat, dass wir keine Kartoffelfarm anbauen dürfen, weil wir die Arbeit sonst der Landwirte wegnehmen. Und dann haben wir was, wie viel Strafe haben wir gesagt? 100 Credits. Ja, <lacht> ein bisschen voll. Das also war ziemlich unser ganzes Geld zur Zeit. Wow, die kann nicht die Quittung sein. Wie willst so schön die Quittung-Liste? Ja. Ah. ah, das war von 50 Credits wegen Tinker Table. Und das da war die 100 für eben die Blandage und 35 noch einmal wegen Tinker Table. <lacht> <lacht> <lacht> ja. ja. Und das andere ist von einem anderen Kollegen, aber zu dem kommen wir später. Und jetzt uh, sind wir dann zu die Landwirte gegangen, der Alex. Jo. Hey, uh. Und wir haben gefragt, ob wir Kartoffelfarm anbauen dürfen, ob wir die Genehmigung haben. Und sie haben einfach ja gesagt. <lacht> mhm. <lacht> sie hätten mit uns den Deal des Jahres eingehen können, Und viel Geld verdienen, aber sie haben einfach ja gesagt. Ja, das heißt, wir dürfen jetzt wieder eine legale Plantage für Kartoffeln besitzen. Mhm. Jetzt haben wir so, so ähm, eine kleine ernte gemacht, es also wenn das ist abgeerntet. Das ist Wasser oben und das Ernte-Kartoffeln. Das ist sehr praktisch. Mhm. Aber später werden wir vielleicht einen automatischen ähm, Abernter- und Anseher-Maschine haben. So ein Roboter. So ein Roboter. Mal ja. schauen wie es wird dass die Dexos wohl auch enderbelle und würde die alle anderen geben also hier greifen aber wir müssen jetzt da deres Ziel herkaufen ja wir sind 5, das heißt wir haben zu. ach so, sie hat ihn so gemacht. Ja. ja noch gehen ja der ja, ja, kriegt jetzt gratis okay. gut zu sagen. Ja. ich logge da mal alles ein Ups, das das irgendwo. Ja, das ist das. Die si Texas war das Polizist. Ja, mm -hmm. Aber da, Entschuldigung. Oh, Grüß Gott. Wie <laughs> bitte? <laughs> Alter ist ziemlich cool Jo, <lacht> leider sind die meisten Mitspieler, wie man gerade gemerkt hat, ziemlich leise von Ton her leider, ich weiß nicht warum wann das liegt Deshalb schreibe ich lieber, das ist irgendwie immer praktischer, praktischer bei den meisten Du hast die meisten nicht Ich hab die da alle eingeladen, aber Kümmern wir uns mal ums das Therapie. Ja, jetzt kommt zum Terrestri. Das braucht viele Items. Oder hat hohe Kosten. Und. Ah, oh, jetzt haben wir Kartoffeln. Ja, ja, sehr schön. Jetzt erklären wir das mal kurz. Also, haben wir haben da drin, wie wir schon einmal gesagt haben, dass wir da ein Kartoffeln einhauen können. Ofen bratet das mit unserem Cooking Oil und das kommt dann vorne in den Dispenser. Der hat eine Zeitschaltung, dass es ca. alle 9 Sekunden eine gebratene Kartoffel hinausschmeißt. Und unser Egomalis, unsere Gummipflanze, die isst die Kartoffel und erzeugt Manna. Die, das Mana kommt dann da hinauf in den Mana-Spreader. Und der bindet das Mana in den Mana-Pool. Und jetzt brauchen wir. Ma Kann man aber mana bitte Blöd aufbinden? Ja, wenn du es eingeschmeißt. Aber. Jetzt ne? Du musst es umstellen im Pool. Mit der, mit der Wien? Wien. Mit Shift. Ja. So, jetzt wird der Mana-Tap aufgefüllt und wird ausgeleert. Und dann sieht man da so kleine mana Blitze Flitze. Dann erkennt man, dass eben das Mana aufgefüllt wird. Und kannst du die Spark da mit dem mit deinem Tool und Shift, glaube ich, Spark? Ja, der. Litter. Ja. Floor. Und das setzt du genau auf den mano drauf. Das ist, Fakt, ist das ein ist das wurscht? Äh, setzt drauf, geht's? So. Ja. Das ist eine Verbindung von diesem Spark zu diesem hier. Und wenn wir hier... Ähm, jetzt jetzt wir noch eine Mana Ender... Ender <lacht> Ja, kriegst. Also ich muss die Enderperle zu einer Mana Ender machen. Kapier, mal. Ne? Ja, ich hab da... ...drauf Bonus. <lacht> ja, mach Bonus. Ähm... Du also darfst das ist schöne Terras-Ding hier ausschauen. Wir machen das. Und dann noch in jedem Item eines auf diese Terras-Rial-Agglomeration-Place. <lacht> Beste Mama. Ne? Ähm, rauf hier. Können das einsammeln? Ja. Sieht man eine schöne Animation. Die Wand verwandt sind vom Blau in einen schönen, ah, schönen Grünton Und verbraucht einen halben Mana-Pool. Das ist ziemlich viel Mana. Schau, oh, gleich kommt das sehr schöne Sound. Ehrlich. Und genau, Morgen. Ja. Ja, yeah, nice. Kann man gleich doppelt machen? Nein. Ja. Und dann ist der Bull leer, oder was? Ja, das ist ja leer. Nice. Immer zweimal die Hälfte, auslaufen sind Also die ganze Hälfte. Mm. Scheint cool, Mhm. Mit vier Terrastin können wir jetzt dann eine Spitzhacke, eine -Spitzhacke herstellen. <lacht> Und die, wenn die sehr viel Mana aufgeladen hat, ist sie sehr <lacht> ähm, stark. Ähm, du musst die Spark auf den Manafu und du. Jo. Ja, der Manafu ist das, ja. Sorry, Gott, ne? Genau. Genau. Schiff. Ah, nicht Schiff. Da? Ja. Hm. Geht das aus? Nein. No. Ja, das kann du so auf. Naja. Hä? Ja, ja geht schon. <lacht> <lacht> nice. Das dritte ist das dann, aber mehr kann ich gar nicht herstellen. Ja. Ja. Also, wir müssen die Waffen, ja. Ja. ja, das war unsere letzte Dinger. Ich oh. weiß noch, wo einer ist zum Abhauen, aber ich ja. habe keine Spitzhacke, um das jetzt zu abhauen. Jo, <lacht> es scheitert an Diamanten heute. Ja. ja, wir sehen uns dann wieder, wenn wir einen Diamanten angefunden haben. <lacht> jo. So, nach einer Kleid kleinen Unterbrechung und einer Verhandlung mit dem Zitexos, glaube ich heißt, ja? Das ist auch ja. ja. Ähm, haben wir jetzt einen Blaze Bowder gegen einen Diamanten abgebaut. Besser gesagt, er hat die Diamanten für mich abgebaut, weil ich noch gewusst, welche sind. Aber wir haben zurzeit keine gute Spitzhacke. Deshalb können wir Server nicht abbauen. Haben wir jetzt wieder Diamanten und ich mache jetzt einmal zu den Mana-Diamanten. Dann kann ich da wieder Terra-Stil machen. Wenn es nicht da nice. Hat einfach verkackt. Ja. Prost! Ja, so Ähm. Um. Ja, sehr schön, was gibt's? Du, ich lucky, du. Ah, okay, ja. Ja, wir haben da. Er hat mir jetzt eine Hungry Chest gegeben, der ist ziemlich witzig. <lacht> Weil, wenn da irgendwas kommt, dann isst sie das einfach auf. Zack. <lacht> Zack. Das ist ziemlich praktisch da für die Farm. Dann hat er mir einen Hammer gegeben, damit habe ich zum Beispiel die Statue da gemacht. Ja, ist fertig. Ja, die ist fertig, okay, ja, das ist die mhm. Zack. Jetzt gehen wir mal craften. Also, da haben wir ja Living Wood und Living Rock hergestellt. Und das können wir da jetzt mit einer zu einer Spitzhacke machen. Mit dem wir zuerst mit Living Rock und einem Mana-Diamanten ein Tablet bauen. Und dann mit dem Living Wood ähm, solche Stiele bauen. Und dann tun wir da zwei Stiele ein: ein Mana-Tablet und das Terra-Stil dazu. Und dann haben wir unser Terra-Stil. Shaterra steht da. Das ist, glaube ich, sehr, sehr gut. Vor allem, wenn Mana. Ich glaube, die kann alles abbauen. Wir können das ja ausprobieren. Da drüben haben wir ja Mithrilikat oder so. Obsidian, ja, easy. Ja, die baut einmal Obsidian, geht einmal auf jeden mhm. Fall. So, jetzt da. Uh, ja, wir müssen schon arbeiten, Mana voll ausdrücken <lacht> mit der Spielsache. Ja. Und die ist jetzt seit Rang D. Und wenn man den in einen Pool reinhaut, dann despawnen sie erstens nicht da. Ist die richtig eingestellt, der richtig eingestellte no. Genau. No. Um. Mal richtig einstellen, wir schauen wenn man hin und her geht oder Pfeil. Natürlich zum Mana Tablet. Um, dann sieht man normalerweise die Animation. Und dann lassen wir den mal kurz da drin liegen dann sieht man gleich die Veränderung. Das ist ziemlich nice gehen wir kurz noch den restlichen Sachen auslogern, die Wenn dann die Spitzhacke genug in intus hat, wie, äh, steigt sie höhere Ränge auf. Man kann dann mehrere Blöcke auf einmal abbauen. Ja, die, der Bull ist schon leer. jetzt sieht man, Rang C geworden. Man sieht da den Regenbogenfarbenen äh, Balken und daran erkennt man, dass sie halt da gleich mal zu Rang B übergeht. Mhm. Ja. Und da wir jetzt noch eine ganze Dera-Stil-Rüstung bauen wollen und unser ganzes Werkzeug als Dera-Stil bauen wollen, brauchen wir ziemlich viel Dera-Stil. Mhm. Und das, ja, sehr viel. Und für jedes Dera-Stil, oder was das ist, braucht man ja Diamant. Diamant, Enderperle und Eisen. Und deshalb werden wir jetzt da später gerne mal ins End gehen oder zumindest mal anfinden zu versuchen und das macht wir mit einer speziellen Enderbörde, aber das werden wir in der nächsten Folge zeigen. und auch dort werden wir dann den Enderdrache machen und die ganzen ender ja, dann schauen wir, Philipp willst du deine eigene? Schau ist gut jetzt den Hammer habe ich auch vom Zitexos bekommen der ist ziemlich cool da kann man nämlich rechts rechtsklick auf die machen. Dann kann man seinen Namen eingeben, das habe ich schon gemacht. Dann kann man da verstören, wie man würde, auf random nice klicken, das was ich ziemlich cool finde. Dann klickt man da, ja, das ist cool. Aber nehmen wir mal ein normaleres für den Eingang. Ja. Schauen wir mal. Ja. Es gibt so witzige Mannschaften. Das ist nicht cool, ja. Boah. Und jetzt darfst du deins machen. Mhm. Du musst dir halt deinen Namen eingeben. Und dann... Ja, und währenddessen würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen. Wenn ich mich gefallen hat, gebt einen Daumen oben. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ciao. So, und jetzt noch ganz kurz, bevor es wirklich aus ist, sage ich noch, aus einer weiteren Entfernung unser Haus, war es ist eigentlich jetzt schon circa fertiggestellt worden vom Aussehen und da da da da wir haben da jetzt unser fertiggestelltes Haus, unseren komischen Dude davor, der was nicht anfangen war, was er tun soll. Ein Terra-Stil-Schwert. Ja, das verbraucht Mana und dafür kann man ähm, so cool schießen. Und das ist halt unser Haus, das habe ich gebaut. Da habe ich einen Silverwood baum aufgebaut, das ist ein kleinen Turm. Ja, und ich finde es schaut ziemlich cool aus eigentlich.